Die Pensionskassen sind ein starker Pfeiler unserer Altersvorsorge. Sie werden gemeinsam von Arbeitgebenden und Arbeitnehmenden finanziert. Wie funktioniert das? In die Pensionskasse muss man erst ab einem gewissen Einkommen Beiträge einbezahlen. Dieses Einkommen nennt man Eintrittsschwelle. Die Eintrittsschwelle ändert sich jedes Jahr leicht. Ab dem 1. Januar nach dem 24. Geburtstag sparen Arbeitnehmende bis zur Pensionierung Altersguthaben an. Für jede Altersgruppe ist im Gesetz eine Höhe festgeschrieben. Für die Altersgruppe von 25 bis 34 Jahren beträgt das zu finanzierende Altersguthaben beispielsweise 7 des versicherten Lohnes. Mindestens die Hälfte davon muss der Arbeitgebende bezahlen. Viele übernehmen aber freiwillig mehr. Insgesamt zahlen Arbeitgebende jährlich rund 29,3 Milliarden Franken in die Pensionskassen und Arbeitnehmende rund 20,8 Milliarden Franken. Damit die berufliche Vorsorge der starke Pfeiler der Altersvorsorge bleibt, sind Reformen dringend nötig, so auch beim Pensionskassenbeitrag. Altersgruppen und die Prozentsätze müssen deshalb überarbeitet und angepasst werden.